Ja, herzlich willkommen. Conny ähm, und Sabine sind sozusagen dazugekommen. Ich dachte, für den Einstieg wäre das vielleicht irgendwie ganz hilfreich, ähm, wenn wir das erste Panel nochmal ein bisschen ähm, Revue passieren lassen, vielleicht auch, um, um dieses Panel da inhaltlich etwas anschließen zu lassen, damit das sozusagen inhaltlich... Ähm, nicht so im Raum steht, soll es doch hier gehen vor allen Dingen um Rahmenbedingungen äh, politischer Bildung äh, im Webvideobereich und vielleicht um das tatsächlich irgendwie inhaltlich anzubinden. Nils war heute Morgen schon da, vielleicht irgendwie kurz mal so als Einstieg, was ist irgendwie heute Vormittag gelaufen? Es sollte ja inhaltlich gehen um, wie kann politische Bildung im Webvideobereich gelingen. Ich war mir noch ein bisschen unschlüssig so ungefähr, was das Fazit ist. Ich habe gedacht, puh, wenn es gelingen soll, was so Gelingsbedingungen sind, das ist, das ist unklar. Nur auf eins kann man sich irgendwie einigen, die Arbeit endet nicht beim Upload. <lacht> also ich würde das tatsächlich auch als eines der Fazits mitnehmen, dass äh, Webvideo eben definiert wurde als... Das Video, die Videoproduktion, die nicht ähm, aufhört mit dem erstellten Produkt, sondern auch noch die Veröffentlichung mitreflektiert. Eigentlich auch eine alte medienpädagogische Forschung, die aber jetzt mit den Web-Videoplattformen natürlich nochmal eine andere Öffentlichkeit ähm, mit thematisiert und das wurde heute Morgen ja schon auch gerade mit Blick auf Rahmenbedingungen auch ähm, thematisiert, wann hört es denn da eigentlich dann ein Projekt auf, weil Kommentare können ja immer wieder kommen, ähm, wenn ein Video viral geht, das kann man ja nicht steuern, sondern man kann nicht sagen, drei Monate nach äh, Veröffentlichung begleiten wir das noch, die, den Diskussionsprozess und dann ist es vorbei, kann danach auch noch an, aufpoppen. Also insofern da ist eine Herausforderung für politische Bildungsarbeit im Netz mit Blick auf Förderung die angesprochen wurde. Ein anderer Aspekt war grundsätzlich natürlich die Frage, wovon reden wir eigentlich? Reden wir? Ich fand die Polarisierung ganz hilfreich eigentlich. Ähm, reden wir von Bildungsmedien, also von Videos, die für Bildungsprozesse gedacht sind, die dann aber unabhängig von diesen Medienprodukten oder ein, ein, bei den Rezipienten eben stattfinden sollen, von denen wir aber nicht viel wissen, außer dass sie vielleicht diskutieren und woran erkennen wir dann eigentlich, ob es ein Bildungsprozess war oder ob es nur ein Like innerhalb einer Echo Chamber war. Ähm, und auf der anderen Seite Bildungsprojekten oder politischen Bildungsprojekten, die Webvideo nutzen, indem sie dieses Tool, dieses Format, Videos zu erstellen zu einem Thema und die dann zu veröffentlichen und die Veröffentlichung zu begleiten ähm, als Prozess als Bildungsprozess betrachten. Ähm, das waren noch mal so zwei unterschiedliche Begriffe von ähm, politischer Bildung mit Webvideo, die ich aus der Diskussion heute Vormittag noch mal ganz produktiv fand, weil es ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen dessen sind und auch unterschiedliche Rahmenbedingungen dann eben mit sich bringt. Ähm, des Weiteren ist mir noch so aufgefallen, ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist. Hört man mich hier, oder? Ja, sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist, aber ähm, also ich beobachte eigentlich in der Medienbildung, dass der Medienbildung so ein bisschen so die Medien abhanden kommen. Ja, wir reden eigentlich gerade über Internet of Things. Alles kann ein Medium sein, ein Stuhl, eine, eine Mineralwasserflasche, Internet of Things. Also totale Entgrenzung sozusagen des Medienbegriffs, die Medienbildung weiß eigentlich nicht mehr so richtig, wo sie andocken soll. Einen ähnlichen Eindruck hatte ich heute Vormittag eigentlich auch bei der Debatte, dass eigentlich der politischen Bildung so ein bisschen die Politik abhanden kommt. Ähm, ich habe selber Politikwissenschaft studiert, ähm, ich bin auch groß geworden mit dem großartigen Satz, ähm, das Politische defini zu definieren bedeutet, einen Pudding an die Wand zu nageln. Ähm, ich habe das Gefühl, dieses Problem hat sich so ein bisschen verschärft, weil sich auch politische Partizipation irgendwie verändert hat. Politische Partizipation wurde früher sozusagen gerne festgemacht, sozusagen Wahlbeteiligung, Mitgliedschaft in politischen Parteien. Dann ist, ich glaube, als große Demütigung für die Politikwissenschaft sind so in den 80er Jahren die, die neuen sozialen Bewegungen irgendwie hinzugekommen. Auf einmal musste sich die Politikwissenschaft damit auseinandersetzen und heute wird es dann irgendwie ganz diffus, was überhaupt noch politische Partizipation ist. weil man darüber irgendwie diskutiert, ähm, ist, ein, ist ein Like auf Facebook auch politische Partizipation und vor diesem Hintergrund wird auch diffus, glaube ich, was, was Bildung ist und es schlug sich heute Vormittag, glaube ich, irgendwie nieder in dieser Frage, was ist überhaupt politische Bildung? Was ist Medienbildung? Wo es dann stark sozusagen um so eine begriffliche Bestimmung irgendwie ging. Weiß nicht, ist das ähnlich gegangen? Ich hatte das Glück, jetzt zwischendrin im Workshop 1 gewesen zu sein, wo es um Formate der politischen Bildungsarbeit ja. mit Webvideo ging. Da war das nochmal ein Thema und wurde noch mal ein bisschen tiefer reingestochen. Ich meine, es gibt natürlich die ganz klassischen. Ich gebe das jetzt quasi nochmal wieder. Es gibt die ganz klassischen Inhalte der politischen Bildung, Institutionenkunde und so weiter. Aber es gibt auch den anderen Bereich, in dem es eben um zivilgesellschaftliches Engagement, das sich einbringen, diese, diese handlungsmöglichkeiten kennenlernen wie man sich demokratisch einbringt ähm, erschließen kann und da sind wir natürlich irgendwie genau bei dieser De debatte ähm, schlagwörter die es da gibt in dem fachdiskurs sind so wir betrachten menschen heute nicht mehr nur mit einem parteibuch als politisch aktiv sondern als everyday maker quasi alles was sie in ihrer lebenswelt tun konsumieren ähm, aber auch jenseits von Konsumwelten, hat irgendwo eine politische Dimension, die man eben auch in politischen Bildungsprozessen thematisieren kann. Die Frage, ob ein Like einen politischen Bildungsprozess abbildet oder nicht, den kann man nicht am Like erkennen, sondern den kann man eben nur bei den Subjekten erkennen. Also ähm, wir hatten jetzt auch, also ich nehme gleich die Beispiele aus dem Workshop wieder auf, ähm, ein Like kann von einer Person, die in einem Umfeld lebt, bei dem, das oder wo, wo das, was geliked wird, eben eine politische kontroverse Haltung äh, repräsentiert, kann durchaus ein politisches Statement sein und kann zu politischen Auseinandersetzungsprozessen im Umfeld, im Nahfeld führen. Es kann aber auch genauso sein, dass es eben nur die Selbstbestätigung des ähm, relativ einfachen Ja, ich trete für Toleranz ein, bin aber gar nicht gefordert, wirklich tolerant zu sein. Ähm, und das würde man dann vielleicht nicht unbedingt als politischen Bildungsprozess bezeichnen. Ähm oder dass da nicht unbedingt mit diesem Like sowas, was wir förderungswürdig auch äh, sehen würden, ähm, verbunden ist. Also insofern ist es eben schwer, anhand des Likes, sondern nur anhand der Subjekte und ihrer Lebenswelten, in die sie eingebunden sind, zu bewerten, was da passiert und ob es Bildung ist. Mhm. Ähm, es war nicht nur so daher gesagt, dass ich mich freue, dass ihr beiden hier seid. <lacht> Seht mir das bitte nach. Ich finde es eigentlich wichtig, dass die Panels so ein bisschen aufeinander aufbauen. Und das war jetzt. Ähm sozusagen aufgrund dessen war diesmal der Mann zuerst sonst hast du immer Ladies first ähm, was ich mit euch also Thema dieses Panels soll sein was sind, die, was sind die Rahmenbedingungen wenn wir über politische Bildung im YouTube Bereich sprechen sprechen wir über ein stark markliches Umfeld wir sprechen auch über Werbung ähm, da kommen vor allen Dingen die Landesmedienanstalten ins Spiel die Landesmedienanstalten sind in vielen Fällen sozusagen die zuständigen Aufsichtsbehörden. Nicht in allen, wie ich gelernt habe. Die Landesmedienanstalten haben versucht, sozusagen einen Schritt auf die Macher zuzugehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, wer von euch das kennt. Das sind die sogenannten FAQs die dort rausgegeben wurden zum Werben in sozialen Netzwerken. Vor uns sitzt eine der Autorinnen, also da waren ja glaube ich mehrere, haben da glaube ich mitgemacht. Ähm, man muss irgendwie sagen, ich glaube, vorher war das Verhältnis zu den Machern, ich würde sagen, durchaus spannungsreich. Conny <lacht> Holzen rutscht, rutscht auf dem Stuhl. <lacht> Hat sich das Seit es diese FAQs gibt, ich glaube, vor zwei Jahren so ungefähr sind die rausgekommen, hat sich das Verhältnis da ein bisschen entspannt? Also zu den ähm, Machern von Bewegtbildern im Online-Bereich gab es vorher gar kein Verhältnis. Das war okay. weder angespannt noch entspannt, sondern es gab zuvor, glaube ich, im Wesentlichen beidseitige Berührungsängste. Okay. Und als die ersten... Ähm, Schleichwerbefälle ähm, so richtig geknallt sind, äh, erinnern sich alle noch, 2013 und Waititi und der Kok Kokomat äh, ähm, gingen durch die Presse, da haben wir äh, Kontakt mit den Vermarktern aufgenommen und haben äh, offen gefragt, was denn jetzt gewünscht sei, ein Gespräch oder ein Brief. Und ähm, da wurde offen geantwortet, wir könnten es mit einem Gespräch ja, mal anfangen, ich räume aber ein, dass die Frage auch so ein bisschen ging, Gespräch mit uns oder einer der Bezirksregierungen, die wir noch im Zuständigkeitsbereich hätten ähm, oder eben erst mal äh, offen die Sache sich angucken. Und dann haben wir sehr schnell festgestellt, dass, die, äh, dass das Bedürfnis durchaus war, in diesem Fall Werbung, ne, da ging es auch um Authentizität von Bewegtbildern und Vermeidung von ähm, letztlich auch Shitstorm-Kommentaren. Damals habe ich den Begriff Hate Speech noch nicht gehört, also da, so schnell entwickelt sich das. Und es ging immer darum, ja, wir wollen ja kennzeichnen, wir wissen aber nicht wie. Und dann war unsere Aufgabe einfach nur, das so verständlich darzulegen, dass ähm, die Macher von Bewegtbildern äh, eine Rechtssicherheit bekommen, um eben letztlich eine große Abmahnwelle zu vermeiden, die wir ja noch so kennen aus dem Bereich, also die ersten Tauschbörsen an den Markt gingen und die ersten Downloads entstanden und es war ziemlich absehbar, dass das hier auch eintreten würde, wenn man ähm, da nicht irgendwie versucht, äh, ein Angebot zur Rechtssicherheit zu bieten und erfreulicherweise ist das sehr positiv aufgenommen worden. Wir haben mit vielen vorher gesprochen, wir sprechen auch immer noch mit vielen und das ist kein, kein closed shop oder so, äh, weil wir ja auch das Feedback haben möchten, ob zum Beispiel andere Punkte noch relevant sind oder ob andere Videoformate jetzt in den Trend geraten. Und äh, das ist ganz äh, angenehme Arbeit. Also wir können natürlich nach wie vor, wie es auch der klassische Ruf äh, von Aufsichtsbehörden ist. Wir können auch anders. Äh, aber das ist, nicht, äh, das, das ist das gibt der Markt gar nicht her. Denn die äh, Kommentare unter nicht gekennzeichneten äh, Videos oder, oder Posts, die sind so vernichtend und die sind einfach noch viel viel schlimmer, glaube ich, für einen Produzenten von äh, Bewegtbildern als äh, ein Brief einer Medienanstalt. Vielleicht an Sabine, wie würdest du die Geschichte erzählen? Also du sitzt ja sozusagen auf der anderen Seite der Theke. Ja, ihr seid die Plattformbetreiber. Ähm, Würdest du, als, würdest du das als eine ähnlich harmonische Beziehungsentwicklung beschreiben? Also was ich auf jeden Fall genauso sehen würde ist, dass, und das tun wir als Plattform genauso wie die Channel-Betreiber ja selbst, dass wir immer den Dialog suchen zu ganz unterschiedlichen Themen, also nicht nur zur Werbung, sondern zu allen anderen Themen auch, weil wir zu all den Sachen, die Erfahrung gemacht haben, dass wir im Dialog zu gemeinsamen Lösungen gekommen sind und das, glaube ich, zeigt sich über die Jahre hinweg. Wir selbst haben auch äh, Werberichtlinien für die Kreatoren. Also man muss immer sagen, sozusagen, wo ist denn das Beziehungsverhältnis? Das Aufsichtsverhältnis ist von der Landesmedienanstalt zu dem einzelnen Creator eben nicht zu YouTube. Ne? Also das ist sozusagen das Verhältnis. Und wir haben dann wiederum das Verhältnis als Plattformanbieter mit dem Creator. Das heißt, auch wir sagen ihm bestimmte sozusagen, Werbeformen oder Werberahmen sind nicht okay und die sind... Ihr ja auch auf die FAQs verlinkt. Damit genau. Das wollte ich ja damit sagen. Sozusagen. Es ist ja gar kein Widerspruch, sondern ein Miteinander in dem Fall. Ne? Insofern kann ich auch nur sagen, es ist kein, kein Problem. Lass uns, über Liebe ja. Lass uns über Liebe sprechen. Lass uns über Liebe sprechen. Ich habe eben schon anklingen lassen, es war für mich... Etwas, was ich tatsächlich lernen musste, das natürlich, also gehört zu eurem gesetzlichen Auftrag, sozusagen die, die Aufsicht wahrzunehmen. Das ist aber sozusagen in den unterschiedlichen Bundesländern durchaus variabel, soll heißen, wir haben eigentlich eine zersplitterte Aufsichtslandschaft. Mal sind die Landesmedienanstalten zuständig, mal sind es die Bezirksregierung, die sind eben schon angeklungen, Gibt es da eine Zusammenarbeit? Juristen sprechen ja immer gerne sozusagen von einer, von einer einheitlichen Spruchpraxis. Habt ihr da, ähm, geht ihr da auf einem ähnlichen Level vor, wenn es um Werbung geht, vor allen Dingen um Verstöße natürlich? Äh, wie ist da die Zusammenarbeit zwischen euch und den anderen Institutionen, die mit diesem Regulierungsbereich befasst sind? Ja, auch da haben wir äh, die Zusammenarbeit ähm, gleich begonnen, als die ersten Fälle aufploppten. Das lief alles parallel. Man muss auch sagen, dass in den letzten zwei Jahren noch wieder Zuständigkeiten zu Landesmedienanstalten gewandert sind. Also es gibt jetzt nur noch wenig staatliche Behörden, die dafür zuständig sind. Es gibt einen sogenannten Expertenkreis, wo alle, die damit Berührungspunkte haben, zusammenkommen, sich austauschen, weil es ja auch wichtig war, dass die äh, FAQs, die wir veröffentlicht haben, ähm, dort genauso auf Begeisterung stoßen wie bei uns. Also wenn die gesagt hätten, ne, der Maßstab ist totaler Mist, äh, wäre es ja irgendwie blöd für die YouTuber gewesen, die in dem entsprechenden Bundesland, also Niedersachsen beispielsweise, äh, wohnen und deswegen äh, da drunter fallen. Aber so dass auch das ist, und das gebe ich gerne zu, ungewöhnlicherweise, aber es ist so ein, ähm, ein reger Austausch. Da finden äh, ein- bis zweimal im Jahr Treffen statt. Wenn ähm, neue Phänomene aufploppen, kommunizieren wir und stimmen uns ab. Also es gab auch da, äh, nicht mal hier in Berlin, wo die Zuständigkeiten ähm, ausgesprochen unkonventionell geregelt sind zwischen der ähm, hiesigen Medienanstalt und ähm, der staatlichen Behörde. Damit meine ich nicht unkonventionell im Sinne von wie blöd, sondern von ganz kompliziert, wer jetzt genau für den dritten Spiegelstrich in Ziffer A äh, dann ähm, zuständig ist. Also auch hier geht das alles sehr... Äh, freundlich ab. Ich glaube, dass die äh, Besonderheit hier einfach äh, nur ist, dass wir äh, gesagt haben, wir probieren das mal aus und, äh, und schauen mal, ob jetzt äh, eine Katastrophe passiert, wenn wir nicht von vornherein mit diesem Gummihammer äh, durch die Straßen äh, gehen und, und sagen, eigentlich äh, gehört äh, direkt mal YouTube verboten äh, und Google sowieso und alles ist irgendwie böse, sondern gesagt, so das ist jetzt die Realität und wie versuchen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass das auch ähm, authentisch bleiben kann, weil man sich an bestimmte Regeln hält. Also ich glaube, dass das ähm, wie in jedem Bereich der Gesellschaft notwendig ist, bestimmte fairplay Play ähm, Regeln zu setzen, damit äh, jeder äh, weiß, äh, worauf er sich einlässt. Und ähm, das, glaube ich, steckt letztlich dahinter, Aufgefallen ist mir dabei, in der Tat, man liest relativ selten tatsächlich von Verurteilungen. Das geht alles relativ smooth ab. Also selbst wenn... Smooth, du hast noch keinen Brief von mir bekommen. ne? Okay. <lacht> Wir sprechen hier gerade über den Regulierungsrahmen dessen, was, ähm, was, glaub, was möglich ist, was... Ähm, was an Produktwerbung möglich ist. Und äh, für mich ist ganz klar die Werbung, äh, also diese, das marktliche Umfeld, das wir, ähm, äh, wir dort sehen, eine dieser Rahmenbedingungen. Denn letztendlich muss sich natürlich auch unter diesen Rahmenbedingungen dort ähm, politische Bildungsangebote ähm, äh, bewähren. Vielleicht darf ich das auch ergänzen. Wenn YouTuber, die ähm, schon sehr groß geworden sind im, äh, mit ihren Videos und eben auch äh, für Markenhersteller tätig sind, ähm, dafür eingesetzt werden sollen, Botschafter von politischen Bildungsinhalten zu werden, schon dann ist es wichtig, dass das ähm, für alle Beteiligten klar ist, nach welchen also wie, wie Authentizität von solchen Botschaften geschützt werden kann. Und das kann eben nur, indem auch solche Bereiche, und das spielt einfach eine wahnsinnig große Rolle, äh, ordentlich gekennzeichnet ist. Und das gilt, wenn beispielsweise eine politische Kampagne ähm, äh, läuft, äh, gilt das genauso. Also auch für nicht kommerzielle Unternehmen gilt, wenn etwas beworben werden soll, muss das äh, gekennzeichnet werden, weil der Zuschauer, und ich habe bei den YouTubern lernen dürfen, dass die trotzdem alle immer Zuschauer heißen, dass die wissen, woran sie sind. Und da ist es ehrlich gesagt nahezu unerheblich, auch wenn das jetzt hart klingen mag, aber irgendjemanden hier oben müssen sie ja doof finden, ob sie einen kommerziellen Inhalt verbreiten oder einen politischen Bildungsinhalt. Okay. Ich hatte das eben schon angesprochen, gestern war Sabine noch in einer roten Bluse zu sehen, gestern war ein großer Kampagnenstart, Hashtag nicht egal, was ist nicht egal? Na, nicht egal basiert auf, haben, kennt ihr das, habt ihr es gesehen, habt ihr davon mitgekriegt, nicht egal? Na klar, dann haben wir eins schon richtig gemacht, das ist schön. Es geht nämlich darum... YouTube, sozusagen die Reichweite von YouTube und den YouTubern zu nutzen, um Mut zu machen, um, dass wir uns dafür einsetzen, dass sozusagen demokratische Werte aktiv gespielt werden, dass Hinsehen nicht die richtige Aktion ist, dass wir uns einbringen. Es gibt relativ viele Studien, die zeigen, dass viele von uns, wenn wir Hasskommentare sehen, nicht aktiv darauf reagieren, sondern gar nicht reagieren und das wird und das glaube ich hat ganz viel eben mit politischer Bildung und Beteiligung zu tun. Das wird äh, perspektivisch immer weiter, sozusagen die Diskussionskultur im Land und ich rede nicht nur von online, sondern von offline äh, verändern und zwar negativ verändern. Ich glaube, wir haben in den letzten eineinhalb Jahren alle erlebt, dass auf der Straße die Diskussionskultur und das Miteinander sich verändert hat und im Netz hat das genauso getan. Und äh, wir machen seit vielen Jahren schon ähnliche Kampagnen. Es hieß früher 361 Grad, erst 361 Grad Toleranz. Es war ein Videowettbewerb für Jugendliche. Äh, um aufzurufen, sich gegen Rechtsradikalismus einzusetzen, aktiv zu sein, zu schildern, wie man das selbst in seinem eigenen Umfeld erlebt, dann haben wir 361 Grad Respekt gemacht, da ging es ne, um Toleranzgesichtspunkte und haben letztes Jahr 361 Grad Respekt mit dem Ziel, mit der Zielstellung Mobbing gemacht, was macht dich stark? und äh, wollten es dieses Jahr erweitern in dem Bereich und ich will gar nicht so lange reden wir können das gerne hinterher noch mal machen es hat drei Kampagnenteile oder Initiativteile ist keine Kampagne sondern eine Initiative weil wir sind gekommen, um zu bleiben, also nicht nur kurzfristig, sondern es wird was langfristiges sein. Der erste Teil, das haben wir gestern gelauncht, ist ein Video von 22 der bekanntesten YouTuber, die wir in Deutschland haben, die dazu aufrufen, sich einzubringen, nicht wegzuschauen. Viele davon werden nochmal eigene Videos machen, viele, die nicht dabei sind, werden aber auch nochmal eigene Videos machen. Das ist ein Teil. Wir haben einen Wettbewerb ausgelobt und gestern die Gewinner bekannt gegeben äh, zu einem 360-Grad-Wettbewerb. Die Top 3 Gewinner. Da werden wir 360-Grad-Videos draus machen. Die werden so im Dezember vorgestellt werden. Kennt ihr sicherlich alle, sozusagen die 360-Grad-Technologie erzeugt sehr viel Empathie. Ich habe wirklich die Möglichkeit festzustellen, wie es ist, to be in their shoes, wie die Amerikaner so schön sagen. Ähm, und das ist, finde ich, eine sehr schöne Technologie, um äh, auf die Themen einzugehen. Und das Dritte, und das machen wir mit der BPB und der FSM zusammen, und den digitalen Helden sind äh, für Schulen Angebote zu machen. Es wird Schülerworkshops geben äh, in 40 Schulen in, ganzen Bundesrepublik, in der ganzen Bundesrepublik, also wenn der nach heute Abend nach Hause geht, macht es bekannt in den sozusagen Schulen bei euch vor Ort. Bis Mitte November können die Schulen sich bewerben und ich glaube, das Spannende für die Schüler ist, dass auch YouTube Stars kommen werden und um mit ihnen Workshops zu machen. Das hat nochmal eine andere Art von Motivation, glaube ich, sich mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen und er hat die Chance, nochmal eine andere Reichweite mit seinen eigenen Produktionen dann auch zu erzählen. Die BPB hat mit der FSM jetzt schon erstellt Materialien für Lehrer. Also guckt euch das an, es ist verlinkt. Also das vielleicht ganz kurz. Und ich hoffe sehr, ähm, ihr unterstützt uns. Ihr unterstützt es und findet auch, es ist nicht egal, was hier im Land passiert. Ähm, wer sich gestern den Hashtag angeguckt hat, konnte sehen, er hat relativ schnell getrendet. Man musste aber leider auch feststellen, dass äh, rechte Twitter-Accounts äh, versucht haben, den so zu so kapern. Und äh, ja, die waren relativ erfolgreich dabei. Gehört das auch zu den Rahmenbedingungen tatsächlich von Bildungsangeboten auf, in sozialen Netzwerken? Muss man automatisch damit rechnen? Ja, wir, wir haben... Wir haben damit gerechnet und wir mussten damit rechnen. Ich glaube auch, Johannes von Amadeo Antonio ist hier. Die Amadeo Antonio hat auch gerade was Ähnliches leidvoll erlebt. Die BPB hat es leidvoll erlebt. Ich glaube, wenn man sich sehr so aktiv auch politisch positioniert, dann muss man leider heutzutage damit leben. Also ein Tweet war auch, wenn man sich die... Wenn man sich die Kommentare durchliest, sieht man sehr deutlich, warum so Kampagnen notwendig sind. Und ich finde, das fasst es sehr schön zusammen. Also ja, wir haben damit gerechnet, ja, die FSM betreibt den Twitter-Account für nicht egal. Wir haben versucht, ihnen so viel Unterstützung wie möglich an die Hand zu geben. Aber es ist schwer. Es ist auch echt hart, sozusagen das zu lesen, was da ist. Ich glaube, da müssen wir leider durch und ich hoffe, dass viele von euch zu sagen, uns auch mithelfen, dagegen zu setzen, weil das ist ja ein Teil dessen, was die Bewegung auslösen soll, mehr, mehr Gegenstimmen zu haben, weniger Leute, die einfach weggucken. Ist möglicherweise ein Stück weit die Motivation dafür auch, sagen wir mal, dieses etwas ambivalente Image von Google. Also natürlich seid ihr die meist benutzte, Suchmaschine keine Frage, aber natürlich habt ihr ganz klar auch das Image der Datenkrake, der intransparenten Blackbox, die in den USA entscheidet, wie wir hier zu agieren haben. Schlägt das dann einfach bei so etwas zurück? Also ja, also immer wenn wir aktiv sind in ganz unterschiedlichen Bereichen, also wir haben ziemlich viele Kampagnen oder Initiativen gestartet in den letzten Jahren. Wir haben mit der Impact Challenge NGOs viel Gelder sozusagen ausgezahlt, damit sie ihre Aktivitäten tun können. Wir haben viele Bildungsprogramme unterstützt oder selbst auch ins Leben gerufen und immer kommt der Vorwurf, ah, das macht ihr doch nur so als Feigenblatt und und eigentlich geht es doch um ganz was anderes. Und ja, auch damit muss man rechnen, aber ehrlich gesagt ich lasse mich davon nicht abschrecken, weil ich äh, höre mir lieber die Vorwürfe an als die Vorwürfe, ihr macht nicht genug und ihr müsstet euch doch mehr einbringen und ihr müsst doch der Gesellschaft zurückgeben. Ja, genau das finden wir auch, deshalb machen wir das. Aber natürlich werden so Kampagnen nochmal doppelt kritisch angeguckt so, ne? und werden... Sozusagen, und es gibt auch ganz viele Tweets, die sagen, ah, guck mal, da lassen sich die, die Bundesregierung, gibt jetzt YouTube vor, was zensiert wird und da Also natürlich gibt es die Sachen und die Verschwörungstheoretiker fühlen sich beflügelt, wenn YouTube so Sachen, so Initiativen startet. Dagegen wird man nicht viel tun können. Conny hat sich eben charmanterweise schon angeboten als diejenige, auf die man mit dem Finger zeigen kann. Ähm, nun kennen wir uns ein bisschen länger schon, ich weiß schon, wie das ist, wenn du in den Saal kommst, ähm, manchmal kriegst du es dann irgendwie echt gut ab, dann weiß ich schon, ja, immer weiß ich nicht. Heute läuft es noch ganz gut. Okay, noch läuft es gut. Ich habe hier noch ein bisschen was aufgeschrieben. Ähm, Damit habe ich gerechnet. Ja, ja. Ähm, <lacht> Hallo. Ähm, trotzdem erinnere ich mich daran, du hast vor drei Jahren, bist du mal selber tatsächlich als Mutter aufgetreten, hast Medienerziehungstipps gegeben, hast dich sozusagen mit deinem Namen auch dahinter gestellt, dich da selber exponiert, wie kommt so etwas rüber? Bist du dann auch sozusagen diejenige, die auf der Datenkrake reitet oder wirst du dort ähm, wahrgenommen tatsächlich auch als Mutter mit deiner auch aus dem Alltäglichen erworbenen Kompetenz? Also gibt es da noch diese, also bist du da sehr Corporate oder bist du auch so ein bisschen Sabine, die Mutter von zwei Kindern? Du meinst, wie ich wahrgenommen werde oder wie ich sein... Zum einen, wie du, wie du wahrgenommen wirst, würde mich interessieren ja. und wie sehr das tatsächlich auch unter diesem Google-Malus äh, leidet. Also vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, das sind die allermeisten von euch, weil das Video ist nicht so oft geklickt. <lacht> ähm, wir haben vor drei, vier Jahren, hat, hat Google eine Seite aufgebaut, die heißt Familiencenter, Family Safety Center und wir wollten genau auch, also Google hat sehr häufig das Problem wie ich glaube viele Unternehmen, das ist gar nicht typisch amerikanisches Unternehmen, sondern Unternehmen überhaupt. Na, Da siehst du nur den Namen und die Marke, aber es gibt keine Gesichter dazu. Und das wollten wir aufbrechen und sagen: Nee, uns gibt es wirklich. Wir sind aus Leib und Blut und auch wir haben Familie und wir haben Kinder und uns betrifft das Thema persönlich und äh, so, wir stecken, wir stecken da drin. Und haben uns dann überlegt und waren uns bewusst, dass es irgendwie auch risikoreich, ähm, sozusagen Videos zu. Rauszustellen, wo wir darauf antworten, was macht ihr eigentlich für, also was sind eure Parameter für die Medienerziehung eurer Kinder und was ist euch wichtig und so. Also guckt euch das mal an. Und ich habe dazu was gesagt, wie ich damit umgehe, ähm, mit der Medienerziehung meiner Kinder. Mein Sohn war damals noch ganz lütt, der war irgendwie noch Baby, zu dem habe ich nichts gesagt, aber zu meiner Tochter, die war damals viereinhalb, die ist heute acht, also ist dreieinhalb Jahre her, ähm, und äh, da gab es so ein paar Kritiken, die man, naja, irgendwie mit viereinhalb muss man doch echt noch nicht so Medien gucken. Die Reaktion konnte man erwarten, aber insgesamt habe ich eher positive Reaktionen erlebt, was ich im Übrigen typischerweise tue. Also ich glaube, dass Leute, das selbst wenn sie inhaltlich nicht mit mir einer Meinung sind, schätzen, dass man kommt und sagt: ne, ich komme, ich rede mit euch, ich versuche euch zu erklären, wie wir zu und ich persönlich zu den Dingen stehen. Ich bin Mitarbeiter des Unternehmens, aber ich bin ja auch ich selber. Also, was sozusagen meine Auffassung dazu ist. Also, insgesamt sind die Reaktionen, finde ich, immer total positiv, wenn man kommt. Und deshalb waren die Reaktionen auf das Video auch eher positiv als negativ. Okay, ähm, nicht so positiv waren die Reaktionen auf einen Artikel, den ich letztens auf Broadmark gelesen habe, der so ungefähr beschreibt, dass ähm, YouTube in den USA ähm, bestimmte Inhalteanbieter von der Monetarisierung äh, ausschließt, wenn sie ähm, sensible Inhalte anbieten. Das sind vor allen Dingen informationsorientierte Inhalte, so auf Broadmark zu lesen. Ähm, da wird es natürlich tatsächlich schwierig, wenn man äh, politische Bildungsangebote macht, die natürlich ganz stark informationsorientiert sind. Ähm, erste Frage, müssen wir hier in Deutschland auch damit rechnen? Und wenn ja, auf welcher, was ist da der Maßstab, was ist da die Grundlage, warum wird jemand plötzlich von der Monetarisierung ausgeschlossen? Also ähm, zum einen, glaube ich, müssen wir feststellen, dass die meisten, also ich fange anders an. Erstens hat sich sozusagen die Policies überhaupt nicht verändert, sondern wir haben an, eigentlich nur anders darüber berichtet und äh, wir haben vorher nie aktiv sozusagen darüber gesprochen. Und Google und YouTube wird ja sehr häufig nicht ausreichende Transparenz vorgeworfen, das war ein Schritt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen auch zu mehr Transparenz beitragen und haben darüber berichtet, wie die Monetarisierung auch funktioniert. Faktisch ist gar nichts anderes passiert als vorher auch. Das ist das eine. Zu deiner Frage, naja, betrifft es sozusagen politische Bildungsinhalte. Ich glaube, wir müssen feststellen, und das ist auch eine Frage, glaube ich, an die Runde, dass die meisten Inhalte der politischen Bildung eher nicht monetarisiert sind, sondern... Die Organisation sich dafür entscheiden, keine Werbung dagegen zu schalten. Das heißt, die kommen. Das ist für die sowieso dann total unerheblich, weil dann auch gar nicht demonetarisiert werden kann. Das Zweite ist, sind eher Inhalte, die demonetarisiert werden. Total schwieriges Wort. Wir haben noch 15 Minuten. Die sozusagen sexualisierte Inhalte sind die sozusagen radikale Inhalte sind, ohne dass sie aber gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Also um solche Arten von Inhalten geht es eher. Es hat, glaube ich, nichts mit dem zu tun, was hier im Raum produziert wird. Okay. Ähm, Sabine hat es gerade schon gesagt, wir haben noch 15 Minuten. Gibt es an dieser Stelle Fragen an die Panel-Teilnehmer? Ich würde sonst... Ähm einen Aspekt nochmal aufgreifen, nämlich die Frage, die, wir vorhin, äh, die vorhin erst schon kam, was hat das jetzt alles mit politischer Bildung zu tun? Ich habe ein Zitat in der Vorbereitung rausgesucht ähm, aus einer Rede von äh, Thomas Krüger, äh, wo er 2010 überlegt hat, welche Perspektiven sich denn für politische Bildung 2.0 abzeichnen und da hat er formuliert ähm, unter dem stichwort plattformen für gesellschaftlichen diskurs anbieten dass es auch heißt social media ist nicht ein neutrales werkzeug für unsere arbeit sondern muss auch selber gegenstand der kritischen reflexion sein die entscheidung eigene inhalte, kommer inhalte kommerziellen unternehmen wie facebook anzuvertrauen ist nicht nur eine technische und ich glaube das ist was was schon für die politische bildung natürlich eine frage ist äh, welche rahmenbedingungen gibt es äh, welche formen von monitorisierung äh, laufen auf der plattform welche regelungen gibt es dafür und welche Regelungen werden eingehalten, werden sie nicht eingehalten. Insofern ist diese, das wäre jetzt nur so ein Plädoyer, ich habe dann auch nochmal mein Take sozusagen aus der medienpädagogischen Perspektive dazu gerne beizutragen, aber ich glaube, die, die Notwendigkeit, über diese Rahmenbedingungen ähm, zu, kritisch zu reflektieren und das wäre dann auch die Frage, inwiefern es auch Gegenstand der äh, politischen Bildungsarbeit ist, in welchen Rahmenbedingungen man sich dann bewe bewegt auf diesen Plattformen. Das wäre sozusagen die Anschlussfrage, die ich gerne dann auch nochmal nachher aufgreifen würde. Oder hat mir gesagt? Ja, im Prinzip war das heute Morgen im ähm, ersten Panel ja auch schon ein Thema. Also äh, bezugnehmend auf die Frage, was würdest du tun, wenn du unbegrenzt Geld zur Verfügung hätte, eine Alternativplattform, ähm, eine Alternativplattform gründen. Im Workshop hörte ich mit einem Ohr jemanden zu sagen, das ist natürlich totaler Quatsch, alle Jungen hier wollen auf YouTube. Ähm, ist net, ja, ich finde, das macht auch die, ein bisschen die, die Ambivalenz dieses Themas auf. In der Tat ähm, führt man hier junge Zielgruppen natürlich auch in die systematische Datenauswertung und man muss in der Tat, finde ich, äh, kritisch darüber diskutieren, ist das, ist das ein Feld sozusagen, sollte es eins sein? Ähm, ich weiß nicht, wie, wie stehst du dazu? Welche Position würdest du dort einnehmen? Ähm, ich würde mal starten von unserer Forschung aus, die wir dazu gemacht haben, was ähm, wir darüber wissen, wie... Wie viele Jugendliche darüber wissen, äh, wie diese Räume strukturiert sind, welche kommerziellen Strukturen darin sind, welche Geschäftsmodelle existieren und äh, da ist es natürlich so, dass Jugendlichen durchaus bewusst ist und oder die, mit denen wir gesprochen haben, durchaus bewusst ist, dass äh, die Plattformen kommerzielle Anbieter sind und ähm, sozusagen, Dass es da Werbung gibt und das gehört alles zum Paket, was für Jugendliche transparent ist, was nicht unbedingt so direkt nachvollziehbar ist, wie denn tatsächlich zum Beispiel personalisierte Werbung funktioniert und welche Kriterien da herangezogen werden, welche technischen Möglichkeiten dahinter liegen an Datenauswertung und Datensammlung und das ist dann tatsächlich in diesem Sinne, wie ich es vorhin mit dem Zitat aufgegriffen habe, ist es, finde ich, wenn man politische Bildung auf den Plattformen macht, sollte das auch Gegenstand der politischen Bildung sein. Also ähm, da ist das eine über Inhalte zu diskutieren, aber das andere auch notwendig über die Rahmenbedingungen zu diskutieren und in denen man da agiert. Ich wäre jetzt nicht unbedingt der, ähm, derjenige, der sagt, wir sollen jetzt, also Google ist bäh und man darf da gar nicht arbeiten. Aber ich finde die, die Grundlage, das wurde heute Vormittag auch schon gefragt, ist nicht medienbildung eine grundlage ähm, oder das, die kritisch das kritische verständnis auch dieser strukturen da würde ich unbedingt unterstreichen ja das muss das muss gefördert werden und ähm, das muss dann aber auch thema im diskurs über die frage ähm, wie können wir Webvideo in der politischen bildung ähm, verankern auch sein und das kann nicht sein dass wir dann nur über die anderen inhalte sprechen und nicht über die kommerzielle äh, strukturierung und auch nicht ähm, würde ich sagen, in der Arbeit mit, der Jugendlichen, mit den Jugendlichen darf das nicht fehlen. Also wie man das macht, da gibt es dann auch wieder ganz unterschiedliche Zugänge. Aber ich denke, politische Bildungsarbeit, die in kommerziellen Räumen sich bewegt, ohne zu reflektieren, auch mit den Zielgruppen, dass man sich in diesen Räumen bewegt und was das dann bedeutet, die greift zu kurz. Das wäre so mein Take auf die Frage. Darf ich dazu was Bitte. ergänzen? Ich finde das total richtig und ich würde mir wünschen, ehrlich gesagt, es würde auch mehr passieren und es würde auch mehr auf äh, sozusagen die Angebote und die Informationen zurückgegriffen werden, die die Unternehmen bereitstellen. Also ich kann nur ähm, darauf hinweisen oder Mini-Werbeblock, es, eine, eine, es gibt eine Webseite oder ein Angebot, das wir haben, das heißt Mein Konto wo, wenn man ein Google-YouTube-Konto hat, nachlesen kann, welche Daten benutzt werden. Man kann sozusagen einzelne Daten löschen, man kann entscheiden, will ich personalisierte Werbung oder will ich sie nicht, wenn ich sie personalisiert haben will, stimmt das angenommene Profil überhaupt, interessieren mich bestimmte Sachen doch nicht, ich kann Sachen verändern. Das finde ich, wird in Deutschland, wir diskutieren zwar sehr häufig, als wir sind so eine datenschutzkritische Nation, aber ich finde die Realität, Sozusagen Der Nutzer ist vielfach eine ganz andere, ne? Also wenn wir uns angucken aus unseren Bekannten- und Freundeskreisen, wie auch mit persönlichen Daten da umgegangen wird und was für Inhalte gepostet werden. So. Insofern würde ich mir wünschen, wenn das in Ihrer Arbeit ein zentralerer Bestandteil noch werden würde. Und ich glaube, dass die Plattformen da überhaupt gar keine so Aber-Haltung haben. Und das Zweite ist, ich finde, es ist auch eine Frage, wie alt ist denn die Zielgruppe überhaupt? Also, wenn wir über sehr junge Kinder und Jugendliche sprechen, dann haben zumindest wir auch mal versucht, Alternativen mit anzubieten. Es gibt vom Deutschen Kinderesweg getragene Videoplattform Yuki wird noch viel zu wenig finde ich im medienpädagogischen Bereich genutzt und eingesetzt. Wenn alle beklagen, naja, ich will doch aber nicht, dass die Daten genutzt werden von kommerziellen Anbietern. Nee, dann nutzt doch die Alternativen dazu, die gibt's. Die werden aber erst dann groß, wenn sie eingesetzt werden und mehr als sowas anbieten. Und helfen. Wir haben geholfen, das mit aufzubauen, das zu entwickeln. Ich finde, jetzt ist es daran, die Sachen auch zu nutzen. Das ist wiederum nicht unser Part in der Geschichte. Guido brombach DGB Bildungswerk, der GIBRO. Stand das irgendwo? Ähm, wir machen das tatsächlich. Also wir wir wir benutzen diese dieses dieses Zeug, was Google uns bereitstellt. Ähm, Allerdings ist das ja auch nur ein Ausgangspunkt und Material wie jedes andere auch. Ich bleibe dabei, was Nils Brüggen sagt, nämlich eigentlich ist, muss man sich fragen, welche Informationen dort nicht stehen. Denn das, was da steht, ist ja nicht alles. Also es geht ja vor allen Dingen um die Korrelationen. Also es geht darum zu verstehen, dass in dem Augenblick, wo ein Unternehmen all diese Daten von einem sammelt, kritisch damit umzugehen, dass es mir einen Ausschnitt der Wirklichkeit, die dem Unternehmen selbst zur Verfügung steht, dass es mir die präsentiert. Und warum es das tut, ist eine Frage, die wir uns in den Zusammenhängen, in den Seminaren immer stellen. Und welche Informationen da eventuell fehlen? Haben Sie denn schon mal versucht, ne? ähm, Entschuldigung, Sabine, das ist. Ähm, du hast eben mit den Füßen gescharrt. Conny, reicht dir das, was Google da angeboten macht? Danke, ich würde jetzt gerne mal ganz kurz den Regulierungshut zur Seite schmeißen, ähm, weil ich ja auch noch ähm, in einer Medienanstalt arbeite und deswegen Medienbildung natürlich ein ganz relevantes Thema für uns ist. Wir hatten gestern äh, in Bremen gerade den Tag der Zivilcourage und ich werde das Gefühl nicht los, dass es genau das ist, wofür wir sie so dringend benötigen, weil sie die Multiplikatoren sind, die mit ihren Angeboten genau das Thema prominenter platzieren können. Und dazu gehören all die Punkte, die sie eben angesprochen haben. Das ist genau der Punkt. Denn je besser sich ähm, die äh, jungen, mittelalten, oder auch ganz alten, so wie wir Konsumenten damit auskennen und das entlarven können, was sie sehen, umso äh, schwerer wird es, äh, nicht autorisierten, wie auch immer, Hate-Speech-Inhalten nur so ne, zu begegnen. Und das ist letztlich genau, wie Sie sagen, ein, ein Thema, was eigentlich unter der Überschrift Aufklärung ähm, ganz leicht sich zusammenfassen lässt. Und da ähm, ist es ist mir deswegen habe ich so mit den Füßen gescharrt auch noch mal wichtig bei der Frage vorhin die von Ihnen kam was hat denn das mit politischer Bildung zu tun ich möchte nicht dass sie hier mitnehmen ja es gibt dies und das und das sondern mir persönlich und dafür bin ich sehr gerne heute früh aufgestanden und hergekommen ist es wichtig dass sie mitnehmen wie wichtig für uns ihre arbeit ist das ist die hauptbotschaft die ich ihnen vermitteln wollte weil das wenn sie das nicht machen dann werden bestimmte Aufklärungssachen nicht stattfinden und dann wird die Zivilcourage verkümmern und nicht wie die Sonnenblume in der, ähm, wie heißt noch diese Pusteblume-Sendung mit ähm, Peter Lustig, Löwenzahn, ne? dann wird die nicht immer größer, sondern verkümmert. Nils, äh, ihr, ihr forscht nicht nur über Partizipation im Netz, ihr bietet das auch selber an. Ihr habt einen äh, eigenen YouTube-Channel gestartet. Für das bayerische Verbraucherschutzministerium. Ähm, erzähl mal kurz, wie, wie stark wichter sozusagen eure, was musstet ihr lernen, was sich praktisch alles nicht umsetzen lässt, was ihr so wunderbar in euren Texten beschrieben habt. Ähm, verschiedene Dinge. Kurz ähm, mal die, die, die Idee dahinter und genau. um dann sozusagen welche Learnings habt ihr da rausgezogen. Genau, also zunächst haben wir keinen Channel gemacht, sondern wir haben ein Projekt gemacht, in dem wir mit Jugendlichen zu genau diesen Fragen ähm, gearbeitet haben. Was sind die Geschäftsmodelle von den Anbietern? Ähm, wie monetarisieren die sich? Äh, welche Rechte habe ich überhaupt? Was kann ich machen, wenn? Und solche Fragen. Das waren in dem Projekt Fragen von den Jugendlichen, also wir hatten ja heute Vormittag gleich zum Einstieg die, die ähm, Erklärbär-Geschichte und die Fragen, ähm, also dass wir eigentlich an den Fragen ansetzen müssen. Ähm, wir haben in dem Projekt an den Fragen angesetzt und daraus einen Erklärbär gemacht. Also wir haben mit Jugendlichen ihre Fragen aufgegriffen, auch, äh, dazu gearbeitet. Das Zentrale in dem Projekt sieht man vielleicht auch gar nicht in dem Video, nämlich die äh, Jugendlichen haben ihre Fragen ausgewählt oder also wir haben erstmal gesammelt, dann haben sie die wichtigsten für sich ausgewählt haben dann in Gruppen versucht zu recherchieren, was finden sie denn an Antworten zu ihrer Frage und wir sind aber gleichzeitig mit ihrer Frage auch zu einer Expertin vom Verbraucherschutz, ähm, also Moment, ähm, Verbraucherzentrale Bayern gegangen und haben mit ihr über diese Fragen gesprochen und daraus sind dann eben Clips entstanden, die jetzt nicht in unserem Channel, sondern im Channel des Bayerischen Staatsministeriums für Verbraucherschutz veröffentlicht wurden auch wir können ganz viele aspekte daran ansprechen die wir heute früh auch hatten zum beispiel die klicks wir sind hier glaube ich bei 400 irgendwas also sozusagen wir haben nicht die reichweite von den prominenten YouTubern damit erreicht für uns ist es aber ein wichtiger, wichtiges material dass wir wieder in andere bildungsprozesse mit reinnehmen können und wie ich ja schon gesagt habe wenn wir auf die jugendlichen blicken ist uns eigentlich vor allem das, was dabei passiert ist. Also sie haben selber recherchiert, sie haben dann die Antwort von den von der Expertin nochmal bekommen. Wir haben dazu dann nochmal weitergearbeitet. Es gibt noch Begleitvideos, wo die Jugendlichen wiederum kommentieren, welche Informationen sie wo gefunden haben und wie sie die bewerten. Die sind auch, die sind dann bei Vimeo online, also nicht beim Verbraucherschutzministerium. Also insofern, wir können auch über die Überlegungen zu den Plattformen, die in dem Projekt stattgefunden haben, reden. Wahrscheinlich ist die Zeit ein bisschen kurz, ähm, aber so ganz kurz umrissen die Projektidee. Ähm, auch da haben wir mit, äh, nicht nur mit den Jugendlichen selber zusammengearbeitet, sondern haben auch noch Professionelle eingebunden in die Videoproduktion. Ähm, und da gab es dann einen Austauschprozess mit den Jugendlichen, ähm, was dann sozusagen wie die Gestaltung aussehen soll. Ähm das war eben so ein Versuch, dieses Thema als also sozusagen die Reflexion der Rahmenbedingungen, auf denen die Arbeit auch stattfindet und dann auch die Videos landen, mit den Jugendlichen gemeinsam oder möglichst weit gemeinsam zu bearbeiten. Für uns war da schon eine Frage, also natürlich gab es Grenzen in den ganzen Akteuren oder Stakeholdern, die wir dazu koordinieren hatten, gerade mit Blick auf die Videos, die dann auch beim Staatsministerium veröffentlicht wurden. Das war nur eine Auswahl von denen, die insgesamt erstellt wurden. Franzi von Kempes hat heute Vormittag gesagt: politische Bildung im Webvideobereich funktioniert dann, wenn sie Reaktionen hervorruft. Wie werden die Kommentarfelder genutzt? Ist das. Ich kann mal äh, drüben nachschauen, ich meine nicht äh, sehr aktiv, ich, ich würde sagen, die Reaktionen, es gibt auch Reaktionen, die wir in Fortbildungen ähm, erzeugen mit den oder in Workshops mit anderen Jugendlichen. Ähm, genau, also wir sehen hier keinen Kommentar bei diesem Video, ähm, also insofern, genau, wenn wir die, die, äh, die Kriterien, die wir vorhin gehört haben, heute früh ähm, ohne Kommentar ist für den Arsch, ähm, könnte man sagen, hier sind keine politischen Bildungsprozesse bestanden. Kerstin Kamp ähm, hatte das ja so formuliert. Ähm, ich würde sagen, also ich würde eine konträre Position ähm, mit diesem Projekt verbinden, ähm, gerade mit Blick auf die Jugendlichen, äh, die hier involviert waren und hinter dem Projekt stehen. Ähm, das aber, äh, vielleicht das, das noch, natürlich ist es aber eine Herausforderung. Man kann äh, mit solchen Projekten es ist schwierig, die Reichweiten zu erzielen, die die äh, Creator, die mit ganz anderen ähm, Strategien auch arbeiten, ähm, und sich. Wir hatten Jetzt muss ich kurz noch mal eine Schleife zu dem Workshop 1, der wirklich gut war, ähm, ziehen. Weil da wurde auch die Frage aufgegriffen, welche Ästhetik müssen wir denn bedienen, damit wir mit äh, Inhalten im Web solche Zugriffszahlen bekommen. Und welche Arbeit steckt denn eigentlich auch in einem Channel drin? Also das ist ja nicht einmal ein Video hochgeladen oder in dem Fall fünf. Ähm, und man hat gleich seine, keine Ahnung, zigtausend Follower, die dann eben die entsprechenden Klicks machen. Sondern das ist ja eine viel längere und strategische Arbeit, die dahinter steht. Und es sind bestimmte Ästhetik die produziert werden das ist natürlich wenn wir wieder auf die rahmenbedingungen der politischen bildungsarbeit kommen was mit projektarbeit kaum vereinbar ist also da ist man mit einem wochenprojekt was ja schon lange ist in der medienpädagogischen arbeit kann man da nicht viel schnitte machen also Okay, um die Sache nochmal rund zu machen, äh, du hast mir eben schon das drei minuten zeichen gegeben. Äh, wir hatten sozusagen als letzte Runde heute Vormittag ähm, die Frage, äh, wenn ihr unendlich viel Geld zur Verfügung hättet, wie müsste, wie würdet ihr politische Bildung dort gestalten, vielleicht im Webvideobereich? Welche, was würdet ihr da als ersten Ansatzpunkt sehen? Sabine, Conny? Ich würde den öffentlichen Personennahverkehr nutzen und dort diese Botschaften zu Zivilcourage, wie politische Bildung heutzutage genutzt werden kann, diese reagiert, schaut nicht weg, zeigt Respekt. Ähm, das würde ich versuchen umzusetzen. Und mit der anderen Hälfte würde ich ähm, Stellen schaffen, also nicht Stellen im Sinne von Vollzeitäquivalente, sondern echte Menschen, die auf Kommentare noch echt reagieren können und Feedback geben können und an die man sich wenden kann, weil ich nicht an den nachhaltigen Erfolg von Roboter Callcentern glaube. Naja, es wird Sie jetzt ein bisschen langweilen, aber wir haben uns natürlich vor, nicht egal, ganz lange Gedanken gemacht dazu. Warum machen wir das und setzen wir das so auf? Und da steckt schon auch erheblich Geld dahinter. Und äh, sozusagen den Dreiklang haben wir bewusst so gewählt. Und natürlich ist es ungewöhnlich für ein Unternehmen, sozusagen auch politische Arbeit zu machen. Ähm, tun wir auch nicht selber, sondern wir ermöglichen Dritten, Kreatoren NGOs das zu tun und helfen, dabei Reichweite zu erzielen und das ist, glaube ich, eine gute Verteilung der jeweiligen Möglichkeiten und Kapazitäten auch, das heißt, das ist der Bereich, wo ich denke, dass man weiter zusammenkommt, zu gucken, wer hat welche Expertisen und welche Möglichkeiten auch und ich finde, der Online-Bereich, wir müssen Online und Offline verbinden und das war sozusagen unsere Grundüberlegung bei nicht egal. und wir werden sehen, ob das erfolgreich wird. Das andere Mikrofon nehmen und, ähm. Dann, das ist jetzt auch nicht großartig überraschend vielleicht für jemanden, der aus der medienpädagogischen Praxisarbeit kommt, würde ich an, äh, eine Forderung, die vorhin schon im Tweet ähm, formuliert wurde, nämlich die medienpädagogische Arbeit in der Breite absichern, dass es vor Ort möglich ist, mit Jugendlichen zu arbeiten und wir hatten ähm, heute früher auch die Frage, nach wo wir ansetzen. Ähm, ich glaube, es ist auch da total wichtig, unten anzusetzen und nicht nur ähm, Elitenförderung, so wie es ähm, Guido Brombach, äh, nein, halt Anselm an Sellen heute früh, ja im Einführungsvortrag formuliert hat, sozusagen da die, ja, Entschuldigung, <lacht> <lacht> ähm, ja, also sozusagen die Diversität in den Ansätzen, die wir in der politischen Bildung ähm, äh, umsetzen, muss gesichert, wenn nicht sogar verbreitert werden, äh, um diese Themen aufzugreifen. Ich glaube, das wäre jetzt mein Schlusstake Okay, dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank Sabine Frank, ganz herzlichen Dank Cornelia Holsten, ganz herzlichen Dank Nils Brünken.